Okay, von Anfang an. Yes. Sag halt Pause. Mhm. Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Jahrgang 2020, ausgegeben am 4. Dezember 2020, Teil römisch 2. 544. Verordnung, zweite Covid-19 Schutzmaßnahmen vor Ort. Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, mit der besondere Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung von Covid-19 getroffen werden. Öffentliche Orte. Beim Betreten öffentlicher Orte im Freien ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Beim Betreten öffentlicher Orte in geschlossenen Räumen ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten und eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Ausgangsregelung Zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 ist das Verlassen des eigenen privaten Wohnbereichs und das Verweilen außerhalb des eigenen privaten Wohnbereichs von 20 Uhr bis 6 Uhr des folgenden Tages nur zu folgenden Zwecken zulässig. Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum. Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen sowie Ausübung familiärer Rechte und Erfüllung familiärer Pflichten. Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens, wie insbesondere der Kontakt mit dem nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Lebenspartner, einzelnen engsten Angehörigen, Eltern, Kinder und Geschwister, einzelnen wichtigen Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich physischer oder nicht-physischer Kontakt gepflegt wird, die Versorgung mit Grundgütern des täglichen Lebens, die Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen oder die Vornahme einer Testung auf Covid-19 im Rahmen von Screening-Programmen, die Deckung eines Wohnbedürfnisses, die Befriedigung religiöser Grundbedürfnisse, wie Friedhofsbesuche und individuelle Besuche von Orten der Religionsausübung. Sowie die Versorgung von Tieren. Berufliche Zwecke und Ausbildungszwecke, sofern dies erforderlich ist. Aufenthalt im Freien, alleine, mit Personen aus dem gemeinsamen Haushalt oder Personen gemäß Ziffer 3 litera A zur körperlichen und psychischen Erholung. Zur Wahrnehmung von unaufschiebbaren, behördlichen oder gerichtlichen Wegen. Einschließlich der Teilnahme an öffentlichen Sitzungen der allgemeinen Vertretungskörper und an mündlichen Verhandlungen der Gerichte und Verwaltungsbehörden zur Wahrung des Grundsatzes der Öffentlichkeit. Zur Teilnahme an gesetzlich vorgesehenen Wahlen und zum Gebrauch von gesetzlich vorgesehenen Instrumenten der direkten Demokratie zum Zweck des zulässigen Betretens von Kundenbereichen von Betriebsstätten gemäß den Paragraphen 5, 7 und 8 sowie bestimmten Orten gemäß den Paragraphen 9, 10 und 11 und zur Teilnahme an Veranstaltungen gemäß Paragraph 13 Absatz 3 Ziffer 1 bis 9 und Paragraph 14 zum eigenen privaten Wohnbereich zählen auch Wohneinheiten in Beherbergungsbetrieben sowie in alten Pflege- und Behindertenheimen. Kontakte im Sinne von Absatz 1 Ziffer 3 litera a und Absatz 1 Ziffer 5 dürfen nur stattfinden, wenn daran auf der einen Seite Personen aus höchstens einem Haushalt gleichzeitig beteiligt sind und auf der anderen Seite nur eine Person beteiligt ist. Massenbeförderungsmittel. Im Massenbeförderungsmittel und den dazugehörigen U-Bahn-Stationen, Bahnsteigen, Haltestellen, Bahnhöfen und Flughäfen, zuzüglich deren Verbindungsbauwerke,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 Fahrgemeinschaften, Gelegenheitsverkehr, Seil- und Zahnradbahnen. Die gemeinsame Benutzung von Kraftfahrzeugen durch Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist nur zulässig, wenn in jeder Sitzreihe einschließlich dem Lenker nur zwei Personen befördert werden. Gleiches gilt auch für Taxis und taxiähnliche Betriebe sowie an Bord von Luftfahrzeugen, welche nicht als Massenbeförderungsmittel gelten. Zusätzlich ist eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Bei der Beförderung von Menschen mit Behinderungen von Schülern und von Kindergartenkindern kann für Taxis, taxiähnliche Betriebe und Schülertransporte im Sinne der § 30a fortfolgendes Familienlastenausgleichsgesetzes von Absatz 1 Satz 1 abgewichen werden, wenn dies aufgrund der Anzahl der Fahrgäste erforderlich ist. Die Benutzung von Seil- und Zahnradbahnen ist nur zu den in 2 Absatz 1 Ziffer 1 bis 4 und 6 bis 9 genannten Zwecken oder zum Zweck der Ausübung von Sport durch Sportler gemäß 9 Absatz 2 Ziffer 1 zulässig. 3 ist sinngemäß anzuwenden. Kundenbereiche. Das Betreten des Kundenbereichs von Betriebsstätten ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig. Gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Kunden haben eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Der Betreiber hat sicherzustellen, dass er und seine Mitarbeiter bei Kundenkontakt eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung tragen, sofern zwischen den Personen keine sonstige geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung vorhanden ist, die das gleiche schutzniveau gewährleistet. Der Betreiber hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass sich maximal so viele Kunden gleichzeitig im Kundenbereich aufhalten, dass pro Kunde 10 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Ist der Kundenbereich kleiner als 10 Quadratmeter, so darf jeweils nur ein Kunde den Kundenbereich der Betriebsstätte betreten. Bei Betriebsstätten ohne Personal ist auf geeignete Weise auf diese Voraussetzungen hinzuweisen. Das Betreten von baulich verbundenen Betriebsstätten, zum Beispiel Einkaufszentren Markthallen, ist nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig. Absatz 1, Ziffer 4 gilt mit der Maßgabe, dass bei Einkaufszentren die Flächen der Kundenbereiche der Betriebsstätten ohne Berücksichtigung des Verbindungsbauwerks zusammenzuziehen sind und dass sich sowohl im Kundenbereich der jeweiligen Betriebsstätten als auch im Verbindungsbauwerk maximal so viele Kunden gleichzeitig aufhalten dürfen, dass pro Kunde 10 Quadratmeter der so ermittelten Fläche zur Verfügung stehen bei Marktteilen die Flächen der Kundenbereiche der Betriebsstätten und des Verbindungsbauwerks zusammenzuziehen sind und dass sich sowohl auf der so ermittelten Fläche als auch im Kundenbereich der jeweiligen Betriebsstätten maximal so viele Kunden gleichzeitig aufhalten dürfen, dass pro Kunde 10 Quadratmeter der so ermittelten Fläche bzw. des Kundenbereichs der Betriebsstätte zur Verfügung stehen. Der Verbindungsbauwerke, einschließlich Gang, Aufzugs, Stiegen und sonstiger allgemein zugänglicher Bereiche, ist für Kunden ausschließlich zum Zweck des Durchgangs zu den Kundenbereichen der Betriebsstätten zulässig. Die Konsumation von Speisen und Getränken ist verboten. Der Betreiber von baulich verbundenen Betriebsstätten, hat basierend auf einer Risikoanalyse ein dem Stand der Wissenschaft entsprechendes Covid-19-Präventionskonzept zur Minimierung des Infektionsrisikos auszuarbeiten und umzusetzen. Das Covid-19-Präventionskonzept hat insbesondere zu enthalten spezifische Hygienevorgaben, Regelungen zu verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion, Risikoanalyse, Regelungen betreffen die Nutzung sanitärer Einrichtungen. Regelungen betreffen die Verabreichung von Speisen und Getränken. Regelungen zur Steuerung der Kundenströme und Regulierung der Anzahl der Kunden. Entzerrungsmaßnahmen wie Absperrungen und Bodenmarkierungen. Vorgaben zur Schulung der Händler und Betreiber von Gastgewerbe bis Bezug auf Hygienemaßnahmen. Regelungen zur Verhinderung veranstaltungsähnlicher Zusammenkünfte. Die Betreiber von baulich verbundenen Betriebsstellen hat die Einhaltung dieser Bestimmungen durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen. Kann aufgrund der Eigenart der Dienstleistung der Mindestabstand von einem Meter zwischen Kunden und Dienstleister und oder vom Kunden das Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung nicht eingehalten werden, ist diese nur zulässig, wenn durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann. Das Betreten von Betriebsstätten zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen, aufgrund deren Eigenart der Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten werden kann, ist nur zulässig, sofern während der Dienstleistungserbringung keine Speisen und Getränke konsumiert werden. Absatz 1. Absatz 1 bis 3 ist sinngemäß anzuwenden auf Märkte im Freien, Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichte bei Parteienverkehr sowie geschlossene Räume von Einrichtungen zur Religionsausübung. Absatz 1, Ziffer 1 bis 4 ist sinngemäß anzuwenden auf Museen, Kunsthallen und kulturelle Ausstellungshäuser, Bibliotheken, Büchereien und Archive. Der Betreiber von Betriebsstätten des Handels, die dem Verkauf von Waren dienen, darf das Betreten des Kundenbereichs dieser Betriebsstätten für Kunden längstens bis 19 Uhr zulassen. Restriktivere Öffnungszeitenregeln aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleiben unberührt. Absatz 7 gilt nicht für Stromtankstellen. Betriebsstätten gemäß § 2, Ziffer 1, 3 und 4 sowie § 7, Ziffer 1 und 3 des Öffnungszeitengesetzes und das Betreten von Apotheken während der Bereitschaftsdienste gemäß § 8 des Apothekengesetzes. der beruflichen Tätigkeit. Beim Betreten von Arbeitsorten ist darauf zu achten, dass die berufliche Tätigkeit vorzugsweise außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen soll, sofern dies möglich ist. Und Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Arbeitsverrichtung außerhalb der Arbeitsstätte ein Einvernehmen treffen. Ab Ort der beruflichen Tätigkeit ist zwischen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Sofern nicht durch geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann. der Abstand von mindestens einem Meter zwischen den Personen nicht eingehalten wird, ist eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen oder durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko zu minimieren. Etwa durch technische oder organisatorische Schutzmaßnahmen wie das Bilden von festen Teams oder die Anbringung von Trennwänden oder Plexiglaswänden. Darüber hinaus können zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer strengere Vereinbarungen zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung getroffen werden. Das Betreten von Arbeitsorten, an denen Dienstleistungen erbracht werden, aufgrund deren Eigenart der Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten werden kann, ist nur zulässig, sofern während der Dienstleistungserbringung keine Speisen und Getränke konsumiert werden. Absatz 2 bis 4 gilt auch für auswärtige Arbeitsstellen gemäß § 2 Absatz 3 letzter Satz des Arbeitnehmerinnen-Schutzgesetzes. Die Absätze 2 und 3 sind sinngemäß auf Fahrzeuge des Arbeitgebers anzuwenden, wenn diese zu beruflichen Zwecken verwendet werden. Gastgewerbe. Das Betreten und Befahren von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der Gastgewerbe zum Zweck des Erwerbs von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Gastgewerbes ist untersagt. Absatz 1 gilt nicht für Gastgewerbebetriebe, die innerhalb folgender Einrichtungen betrieben werden. Krankenanstalten und Kuranstalten, Altenpflege- und Behindertenheimen, Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung von Kindern und Jugendlichen einschließlich Schulen und Kindergärten betrieben. Wenn diese ausschließlich durch die dort Betreuten, untergebrachten oder nicht zum bloßen Besuch aufhältigen Personen oder durch Betriebsangehörige genutzt werden. Absatz 1 gilt nicht für Beherbergungsbetriebe, wenn in der Betriebsstätte Speisen und Getränke ausschließlich an Beherbergungsgäste verabreicht bzw. ausgeschenkt werden. Die Verabreichung und Konsumation hat tunlichst in der Wohneinheit zu erfolgen. Absatz 1 gilt nicht für öffentliche Verkehrsmittel wenn dort Speisen und Getränke ausschließlich am Benutzer des öffentlichen Verkehrsmittels verabreicht bzw. ausgeschenkt werden. Hinsichtlich der Ausnahmen gemäß der Absatz 2 bis 4 gilt, Gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten und, ausgenommen während des Verweilens am Verabreichungsplatz, eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Der Betreiber hat sicherzustellen, dass die Konsumation von Speisen und Getränken nicht in unmittelbarer Nähe der Ausgabestelle erfolgt. Speisen und Getränke dürfen in der Betriebsstätte nur im Sitzen an Verabreichungsplätzen konsumiert werden. Der Betreiber hat die Verabreichungsplätze so einzurichten, dass zwischen den Personengruppen ein Abstand von mindestens einem Meter besteht. Dies gilt nicht, wenn durch geeignete Schutzmaßnahmen zur räumlichen Trennung das Infektionsrisiko minimiert werden kann. Der Betreiber und seine Mitarbeiter haben bei Kundenkontakt eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen, sofern zwischen den Personen keine sonstige geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung vorhanden ist, die das gleiche Schutzniveau gewährleistet. Selbstbedienung ist zulässig, sofern durch besondere hygienische Vorkehrungen das Infektionsrisiko minimiert werden kann. Hinsichtlich der Ausnahmen gemäß der Absätze 2 bis 4 darf der Betreiber das Betreten und das Befahren der Betriebsstätte nur im Zeitraum zwischen 6 und 19 Uhr zulassen. In Betrieben ist das Betreten durch Betriebsangehörige im Schichtbetrieb durchgehend zulässig. Restriktivere Sperrstunden und Aufsperrstunden aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleiben unberührt. Abweichend von Absatz 1 ist die Abholung von Speisen und alkoholfreien sowie in handelsüblich verschlossenen Gefäßen abgefüllten alkoholischen Getränken zwischen 6 und 19 Uhr zulässig. Die Speisen und Getränke dürfen nicht im Umkreis von 50 Metern um die Betriebsstätte konsumiert werden. Bei der Abholung ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten, sowie eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Absatz 1 gilt nicht für Lieferservices. Beherbergungsbetriebe. Das Betreten von Beherbergungsbetrieben zum Zweck der Inanspruchnahme von Dienstleistungen von Beherbergungsbetrieben ist untersagt. Beherbergungsbetriebe sind Unterkunftsstätten, die unter der Leitung oder Aufsicht des Unterkunftgebers oder eines von diesen Beauftragten stehen und zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Unterbringung von Gästen zum vorübergehenden Aufenthalt bestimmt sind. Beaufsichtigte Camping- oder Wohnwagenplätze, fern es sich dabei nicht um Dauerstellplätze handelt, sowie Schutzhütten gelten als Beherbergungsbetriebe. Absatz 1 gilt nicht für das Betreten eines Beherbergungsbetriebs, durch Personen, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung bereits in Beherbergung befinden, für die im Vorfeld mit dem Unterkunftsgeber vereinbarte Dauer der Beherbergung, zum Zweck der Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen, aus unaufschiebbaren beruflichen Gründen, zu Ausbildungszwecken gesetzlich anerkannter Einrichtungen, zur Stillung eines dringenden Wohnbedürfnisses. Durch Kurgäste und Begleitpersonen in einer Kuranstalt, die gemäß 42a des Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetzes als Beherbergungsbetrieb mit angeschlossenem Ambulatorium gemäß 2 Absatz 1 Ziffer 5 Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetzes organisiert sind durch Patienten und Begleitpersonen in einer Einrichtung zur Rehabilitation, die als Beherbergungsbetrieb mit angeschlossenem Ambulatorium gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 5 Krankenanstalten und Gesetz organisiert ist, durch Schüler zum Zweck des Schulbesuchs und Studenten zu Studienzwecken, Internate, Lehrlingswohnheime und Studentenheime. Der Gast hat den allgemein zugänglichen Bereich gegenüber anderen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben oder nicht zur Gästegruppe in der gemeinsamen Wohneinheit gehören, in einen Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Dies gilt nicht, wenn durch geeignete Schutzmaßnahmen zur räumlichen Trennung das Infektionsrisiko minimiert werden kann. Beim Betreten allgemein zugänglicher Bereiche in geschlossenen Räumen ist eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen.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 Die Nächtigung in einem Schlaflager oder in Gemeinschaftsschlafräumen ist nur zulässig, wenn gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens 1,5 Meter eingehalten wird oder durch geeignete Schutzmaßnahmen zur räumlichen Trennung das Infektionsrisiko minimiert werden kann. Sportstätten. Das Betreten von Sportstätten gemäß § 3, Ziffer 11 des Bundessportförderungsgesetzes 2017 zum Zweck der Ausübung von Sport ist untersagt. Ausgenommen vom Verbot des Absatz 1 sind Betretungen von Sportstätten durch Spitzensportler gemäß § 3, Ziffer 6. Bundessportförderungsgesetz 2017, auch aus dem Bereich des Behindertensportes oder Sportler, die ihre sportliche Tätigkeit beruflich ausüben und daraus Einkünfte erzielen oder bereits an internationalen Wettkämpfen gemäß Paragraf 3 Ziffer 5 Bundessportförderungsgesetz 2017 teilgenommen haben, deren Betreuer und Trainer sowie Vertreter der Medien. Die Sportler haben zu Betreuern und Trainern sowie Vertretern der Medien einen Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Betreuer, Trainer und Vertreter der Medien gilt Paragraph 6 sinngemäß. Im Freien, durch nicht von Ziffer 1 erfassten Personen. In diesem Fall dürfen die Sportstätten nur zum Zweck der Ausübung von Sport, bei dessen Sportart spezifische Ausübung es nicht zu Körperkontakt kommt, betreten werden geschlossene Räumlichkeiten der Sportstätte dürfen dabei nur betreten werden, soweit dies zur Ausübung des Sports im Freiluftbereich erforderlich ist. Das Verweilen in der Sportstätte ist mit der Dauer der Sportausübung beschränkt. Paragraph 1 und Paragraph 5 Absatz 1 Ziffer 4 gelten sinngemäß. Bei der Ausübung von Mannschaftssport oder Sportarten, bei deren sportartspezifischer Ausübung es zu Körperkontakt kommt, durch Sportler gemäß Absatz 2 Ziffer 1, ist vom verantwortlichen Arzt einem Stand der Wissenschaft entsprechendes Covid-19-Präventionskonzept zur Minimierung des Infektionsrisikos auszuarbeiten und dessen Einhaltung laufend zu kontrollieren. Vor erstmaliger Aufnahme des Trainings- und Wettkampfbetriebes ist durch einen molekularbiologischen Test oder einen Antigentest nachzuweisen, dass die Sportler SARS-CoV-2 negativ sind. Im Fall eines positiven Testergebnisses ist das Betreten von Sportstätten abweichend davon dennoch zulässig, wenn jedenfalls mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit nach abgelaufener Infektion vorliegt und aufgrund der medizinischen Laborbefunde insbesondere aufgrund des Zitärwerts größer 30 davon ausgegangen werden kann, dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht. Bei Bekanntwerden einer SARS-CoV-2-Infektion bei einem Sportler, Betreuer oder Trainer sind in den folgenden 10 Tagen nach Bekanntwerden der Infektion vor jedem Wettkampf alle Sportler, alle Betreuer und Trainer einer molekularbiologischen Testung oder einem Antigentest auf das Vorliegen von SARS-CoV-2 zu unterziehen. Covid-19-Präventionskonzept gemäß Absatz 3 hat zumindest Folgendes zu beinhalten. Schulung von Sportlern und Betreuern in Hygiene, Verpflichtung zum Führen von Aufzeichnungen zum Gesundheitszustand, Verhaltensregeln von Sportlern, Betreuern und Trainern außerhalb der Trainings- und Wettkampfzeiten, Gesundheitschecks vor jeder Trainingseinheit und jedem Wettkampf, Vorgaben für Trainings- und Wettkampfinfrastruktur, Hygiene- und Reinigungsplan für Infrastruktur und Material. Nachvollziehbarkeit von Kontakten im Rahmen von Trainingseinheiten und Wettkämpfen. Regelungen zum Verhalten beim Auftreten von Covid-19-Symptomen. Bei Auswärtswettkämpfen Information der dort zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde, dass ein Erkrankungsfall an Covid-19 bei einem Sportler, Betreuer oder Trainer aufgetreten ist. Alten, Pflege- und Behindertenheime. Das Betreten von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen ist untersagt. Absatz 1 gilt nicht für Bewohner. Personen, die zur Versorgung der Bewohner oder zum Betrieb der Einrichtung erforderlich sind, einschließlich des Personals, des Hilfs- und Verwaltungsbereichs. Besuche im Rahmen der Palliativ- und Hospizbegleitung, Seelsorge sowie zur Begleitung bei kritischen Lebensereignissen. einen Besucher pro Bewohner pro Woche. Zusätzlich höchstens zwei Personen zum Besuch von unterstützungsbedürftigen Bewohnern pro Tag zusätzlich höchstens zwei Personen zur Begleitung minderjähriger Bewohner von Behindertenheimen pro Tag, Bewohnervertreter gemäß Heimaufenthaltsgesetz Patienten und Pflegeanwälte sowie Organe der Pflegeaufsicht zur Wahrnehmung der nach landesgesetzlichen Vorschriften vorgesehenen Aufgaben sowie eingerichtete Kommissionen zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte, Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung oder Straf. Beim Betreten von Alten- und Pflegeheimen und Behindertenheimen gilt für Bewohner an allgemein zugänglichen und nicht zum Wohnbereich gehörigen Orten, sowie für Besucher, Begleitpersonen und Mitarbeiter Paragraph 1 sinngemäß. Der Betreiber von Alten- und Pflegeheimen darf Mitarbeiter nur einlassen wenn diese durchgehend eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung tragen. Der Betreiber von Alten- und Pflegeheimen darf Mitarbeiter ferner nur einlassen, wenn für diese einmal pro Woche ein Antigentest auf SARS-CoV-2 oder ein molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 durchgeführt wird und dessen Ergebnis negativ ist. Im Fall eines positiven Testergebnisses kann das Einlassen abweichend davon dennoch erfolgen, wenn jedenfalls mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit nach abgelaufener Infektion vorliegt und aufgrund der medizinischen Laborbefunde, insbesondere aufgrund des CT-Werts größer 30, davon ausgegangen werden kann, dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht. Stehen Tests nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung? sind vorrangig Mitarbeiter mit Bewohnerkontakt zu testen. Stehen Tests nach Absatz 4 nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung, darf der Betreiber Mitarbeiter nur einlassen, wenn die Mitarbeiter bei Kontakt mit Bewohnern durchgehend eine Corona-Sars-CoV-2-Pandemie-Atemschutzmaske oder äquivalente bzw. höherem Standard entsprechende Maske tragen. Der Betreiber von Alten- und Pflegeheimen, Darf Bewohner zur Neuaufnahme nur einlassen, wenn diese ein negatives Ergebnis eines Antigentests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf, oder eines molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf, vorweisen oder entsprechende Vorkehrungen gemäß Absatz 10, Ziffer 9 und 10 getroffen werden. Der Betreiber von Alten- und Pflegeheimen hat Bewohner bei Wiederaufnahme nach zumindest 24-stündiger Abwesenheit binnen sieben Tagen einem Antigen-Test auf SARS-CoV-2 oder einem molekularbiologischen Test auf SARS-CoV-2 zu unterziehen. Der Betreiber von Alten- und Pflegeheimen darf Besucher und Begleitpersonen nur einlassen,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 wenn ein derartiges Testergebnis nicht vorgewiesen werden kann, darf der Betreiber Besucher und Begleitpersonen nur einlassen, wenn diese während des Besuchs bzw. Aufenthalts durchgehend eine Corona-Sars-CoV-2-Pandemie-Atemschutzmaske oder äquivalente bzw. höherem Standard entsprechende Maske tragen, sofern zwischen Bewohner und Besucher bzw. Begleitpersonen keine sonstige geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung vorhanden ist, die das gleiche Schutzniveau gewährleistet stehen diese Masken nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung. Darf der Betreiber abweichend davon Besucher und Begleitpersonen nur einlassen, wenn die Besucher bzw. Begleitpersonen während des Besuchs bzw. Aufenthalts durchgehend eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung tragen, sofern zwischen Bewohner und Besucher bzw. Begleitpersonen keine sonstige geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung vorhanden ist, die das gleiche Schutzniveau gewährleistet. Diese Anforderungen gelten auch für das Einlassen von nichtmedizinischen externen Dienstleistern, von Bewohnervertretern nach dem Heimaufenthaltsgesetz, Patienten und Pflegeanwälten sowie Organen der Pflegeaufsicht zur Wahrnehmung der nach landesgesetzlichen Vorschriften vorgesehenen Aufgaben und Mitglieder von eingerichteten Kommissionen zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte. Fakulativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe. Für Seelsorger gilt Absatz 4 sinngemäß. Die in Altenpflege- und Behindertenheimen vorgesehenen Maßnahmen dürfen nicht unverhältnismäßig sein oder zu unzumutbaren Härtefällen führen. Der Betreiber von alten und Pflege- und Behindertenheimen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 Vorgaben zur Schulung der Mitarbeiter in Bezug auf Hygienemaßnahmen sowie im Bezug auf berufliches und privates Risikoverhalten verpflichtende Dokumentation der Schule. Vorgaben für Betretungen durch externe Dienstleister, wobei der Betreiber nicht medizinische externe Dienstleister nur dann in der e Einrichtung einlassen darf, wenn diese zur Aufrechterhaltung des Betriebs unbedingt erforderlich sind. Spezifische Regelungen für Bewohner, denen gemäß 16 Absatz 6 die Einhaltung der Vorgaben nicht zugemutet werden kann. Regelungen zur Steuerung der Besuche, insbesondere Vorgaben zur Dauer der Besuche sowie Besuchsorten, verpflichtende Voranmeldungen und so Gesundheitschecks vor jedem betreten der Einrichtung. Für Angehörige und Personen, die regelmäßige Unterstützung und Betreuungsaufgaben leisten, können von Absatz 7 abweichende, spezifische, zu angepasste Vorgaben getroffen werden. Vorgaben für die Abdeckung von Screening-Programmen nach § 5a des Epidemiegesetzes 1950. Regelungen, über die Aufnahme und Wiederaufnahme von die Positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Regelungen über organisatorische, räumliche und personelle Vorkehrungen zur Durchführung von Quarantänemaßnahmen für Bewohner. Das Covid-19-Prävisionskonzept kann durch ein datenschutzkonformes System zur Nachvollziehbarkeit von Kontakten wie beispielsweise ein System zur Erfassung von Anwesenheiten auf freiwilliger Basis der Besucher bzw. Begleitpersonen beinhalten. Krankenanstalten und Kuranstalten und sonstige Orte, an denen Gesundheitsdienstleistungen erbracht werden. Das Betreten von Krankenanstalten und Kuranstalten ist untersagt. Absatz 1 gilt nicht für Patienten. Personen, die zur Versorgung der Patienten oder zum Betrieb der Einrichtung erforderlich sind, einschließlich des Personals des Hilfs- und Verwaltungsbereichs. Einen Besucher pro Patient pro Woche, so werden der Patient in der Krankenanstalt oder Kuranstalt länger als eine Woche aufgenommen ist. Zusätzlich höchstens zwei Personen zur Begleitung oder zum Besuch minderjähriger Patienten pro Tag. Zusätzlich höchstens zwei Personen zur Begleitung unterstützungsbedürftiger Patienten pro Tag höchstens eine Person zur Begleitung bei Untersuchungen während der Schwangerschaft sowie vor und zu einer Entbindung und zum Besuch nach einer Entbindung. Besuche im Rahmen der Palliativ- und Hospizbegleitung, Seelsorge sowie zur Begleitung bei kritischen Lebensereignissen. Patientenanwälte nach dem Unterbringungsgesetz, Bewohnervertreter gemäß Heimaufenthaltsgesetz, Patienten und Pflegeanwälte zur Wahrnehmung der nach landesgesetzlichen Vorschriften vorgesehenen Aufgaben, sowie eingerichtete Kommissionen zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte. Beim Betreten von Krankenanstalten und Kuranstalten und sonstigen Orten, an denen Gesundheitsdienstleistungen erbracht werden, gilt für Besucher und Begleitpersonen § 5 Absatz 1 Ziffer 1 bis 3 sinngemäß und für Gesundheits- und Pflegedienstleistungserbringer und deren Mitarbeiter sowie nichtmedizinische externe Dienstleister jeweils bei Patienten- und Besucherkontakt 5 Absatz 1 Ziffer 1 bis 3 und Paragraf 5 Absatz 3 sinngemäß. Darüber hinaus hat der Betreiber bzw. Dienstleistungserbringer unter Bedachtnahme auf die konkreten Verhältnisse durch geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko zu minimieren, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist. Der Betreiber einer bettenführenden Krankenanstalt und einer bettenführenden Kuranstalt darf Mitarbeiter nur einlassen, wenn für diese einmal pro Woche ein molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 oder ein Antigentest auf SARS-CoV-2 durchgeführt wird und dessen Ergebnis negativ ist.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 Stehen Tests nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung, sind vorrangig Mitarbeiter mit Patientenkontakt zu testen. Stehen Tests nach Absatz 4 nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung, darf der Betreiber einer bettenführenden Krankenanstalt und einer bettenführenden Kuranstalt Mitarbeiter nur einlassen wenn die Mitarbeiter bei Kontakt mit Patienten durchgehend eine Corona-Sars-CoV-2-Pandemie-Atemschutzmaske oder äquivalente bzw. höherem Standard entsprechende Maske tragen. Absatz 4 und 5 gilt sinngemäß für Patientenanwälte nach dem Unterbringungsgesetz, Bewohnervertreter gemäß Heimaufenthaltsgesetz, Patienten- und Pflegeanwälte und Mitglieder von eingerichteten Kommissionen zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte, Makulativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder niedrige Behandlung oder Strafe. Der Betreiber einer bettenführenden Krankenanstalt und bettenführenden Kuranstalt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 Vorgaben zur Schulung der Mitarbeiter in Bezug auf Hygienemaßnahmen sowie in Bezug auf berufliches und privates Risikoverhalten verpflichtende Dokumentation der Schulung. Vorgaben für Betretungen durch externe Dienstleister. Regelungen zur Steuerung der Besuche, insbesondere Vorgaben zur maximalen Anzahl, Häufigkeit und Dauer der Besuche, sowie Besuchsorten und Gesundheitschecks vor jedem Betreten der Einrichtung. Für Angehörige und Personen, die regelmäßige Unterstützungsbetreuungsaufgaben und Betreuungsaufgaben leisten, sind spezifische situationsangepasste Vorgaben zu treffen. Vorgaben zur Teilnahme an Screening-Programmen nach § 5a Epidemiegesetz.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 Freizeit- und Kultureinrichtungen. Das Betreten von Freizeit- und Kultureinrichtungen zum Zweck der Inanspruchnahme von Dienstleistungen dieser Einrichtungen ist untersagt. Als Freizeiteinrichtungen gelten Betriebe und Einrichtungen, die der Unterhaltung, der Belustigung oder der Erholung dienen. Freizeiteinrichtungen, deren Betreten gemäß Absatz 1 untersagt ist, sind insbesondere Schaustellerbetriebe, Freizeit- und Vergnügungsparks, Bäder und Einrichtungen gemäß § 1 Absatz 1 Ziffer 1 bis 7 des Bäderhygienegesetzes, in Bezug auf Bäder gemäß Paragraph 1 Absatz 1 Ziffer 6 Bäderhygienegesetz, Bäder an Oberflächengewässern, gilt das Verbot gemäß Absatz 1 nicht, wenn in diesem Bädern ein Badebetrieb nicht stattfindet. Tanzschulen, Brettbüros, Automatenbetriebe, Spielhallen und Casinos. Schauwerkwerke, Einrichtungen zur Ausübung der Prostitution. Indoor-Spielplätze, Paintball-Anlagen, Museumsbahnen, Tierparks und Zoos. Als Kultureinrichtungen gelten Einrichtungen, die der kulturellen Erbauung und der Teilhabe am kulturellen Leben dienen. Kultureinrichtungen, deren Betreten gemäß Absatz 1 untersagt ist, sind insbesondere... Theater, Konzertsäle und Arenen, Kinos, Varietés und Kabarets. Nicht aber Museen, Kunsthallen, kulturelle Ausstellungshäuser, Bibliotheken, Büchereien und Archive. Veranstaltungen Veranstaltungen sind untersagt. Als Veranstaltung gelten insbesondere geplante Zusammenkünfte und Unternehmungen zur Unterhaltung, Belustigung, körperlichen und geistigen Ertüchtigung und Erbauung. Dazu zählen jedenfalls kulturelle Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern, Jubiläumsfeiern, Filmvorführungen, Fahrten mit Reisebussen oder Ausflugsschiffen zu touristischen Zwecken, Kongresse, Fach- und Publikumsmessen und Gelegenheitsmärkte. Satz 1 gilt nicht für unaufschiebbare berufliche Zusammenkünfte, wenn dies zur Aufrechterhaltung der beruflichen Tätigkeiten erforderlich sind und nicht in digitaler Form abgehalten werden können. Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz 1953. Veranstaltungen zur Religionsausübung. Unaufschiebbare Zusammenkünfte von Organen politischer Parteien, sofern eine Abhaltung in digitaler Form nicht möglich ist. Unaufschiebbare Zusammenkünfte von statutarisch notwendigen Organen juristischer Personen, sofern eine Abhaltung in digitaler Form nicht möglich ist. Unaufschiebbare Zusammenkünfte gemäß dem Arbeitsverfassungsgesetz sofern eine Abhaltung in digitaler Form nicht möglich ist. Begräbnisse mit höchstens 50 Personen. Proben und künstlerische Darbietungen ohne Publikum die zu beruflichen Zwecken erfolgen. Zusammenkünfte zu unbedingt erforderlichen beruflichen Aus- und Fortbildungszwecken, zur Erfüllung von erforderlichen Integrationsmaßnahmen nach dem Integrationsgesetz und zu beruflichen Abschlussprüfungen, sofern eine Abhaltung in digitaler Form nicht möglich ist. Zusammenkünfte von nicht mehr als sechs Personen, wobei diese nur aus zwei verschiedenen Haushalten stammen dürfen, zuzüglich deren Minderjähriger Kinder oder Minderjähriger, denen gegenüber eine Aufsichtspflicht besteht, insgesamt höchstens jedoch sechs Minderjährige. dem privaten Wohnbereich, mit Ausnahme von Orten, die nicht der Stillung eines unmittelbaren Wohnbedürfnisses dienen, wie insbesondere Garagen, Gärten, Schuppen oder Scheunen und Sportveranstaltungen im Spitzensport,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 Für Zusammenkünfte zu Aus- und Fortbildungszwecken sowie für Zusammenkünfte gemäß Absatz 3 Ziffer 1 im Kundenbereich von Betriebsstellten gilt § 5 Absatz 1 Ziffer 4 nicht. Bei Proben und künstlerischen Darbietungen gemäß Absatz 3 Ziffer 8 gelten § 6 und § 9 Absatz 3 letzter Satz sinngemäß. Basierend auf einer Risikoanalyse ist ein dem Stand der Wissenschaft entsprechendes Covid-19-Präventionskonzept zur Minimierung des Infektionsrisikos auszuarbeiten und umzusetzen. Zudem ist ein Covid-19-Beauftragter zu bestellen. Das Covid-19-Präventionskonzept hat insbesondere zu enthalten.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 kann bei Zusammenkünften gemäß Absatz 3, Ziffer 9 aufgrund der Eigenart, der Aus- oder Fortbildung oder der Integrationsmaßnahme der Mindestabstand von einem Meter zwischen Personen und oder von Personen, das Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung nicht eingehalten werden, ist durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko zu minimieren. Sportveranstaltungen im Spitzensport. Veranstaltungen bei denen ausschließlich Spitzensportler gemäß § 3, Ziffer 6 Bundessportförderungsgesetz 2017 Sport ausüben, sind in geschlossenen Räumen mit bis zu 100 und im Freiluftbereich mit bis zu 200 Sportlern zuzüglich der Trainer, Betreuer und sonstigen Personen, die für die Durchführung der Veranstaltung erforderlich sind, zulässig. Der Veranstalter hat für diese Personen, basierend auf einer Risikoanalyse, ein im Stand der Wissenschaft entsprechendes Covid-19-Präventionskonzept zur Minimierung des Infektionsrisikos auszuarbeiten und umzusetzen. Das Covid-19-Präventionskonzept gemäß Absatz 1 hat bei Mannschaftssportarten oder bei Sportarten, bei deren sportartspezifischer Ausübung es zu Körperkontakt kommt, dem § 9 Absatz 4 zu entsprechen. Für Individualsportarten hat das Covid-19-Präventionskonzept insbesondere zu enthalten,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 Regelungen zur Steuerung der Ströme der teilnehmenden Sportler, Betreuer und Trainer. Regelungen betreffend die Nutzung sanitärer Einrichtungen. Hygiene- und Reinigungsplan für Infrastruktur und Material. Nachvollziehbarkeit von Kontakten im Rahmen von Trainingseinheiten und Wettkämpfen. Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion. Durch ärztliche Betreuung und durch Covid-19-Testungen der Sportler, Betreuer und Trainer ist darauf hinzuwirken, dass das Infektionsrisiko minimiert wird. Für Betreuer, Trainer und sonstige Personen, die zur Durchführung der Veranstaltung erforderlich sind, gilt zudem § 6 sinngemäß, für die Sportler § 9 sinngemäß. Betreten. Als betreten im Sinne dieser Verordnung gilt auch das Verweilen. Paragraph 1 Absatz 2 des Covid-19 Maßnahmegesetzes. Ausnahmen! Diese Verordnung gilt nicht für Elementare Bildungseinrichtungen, Schulen gemäß dem Schulorganisationsgesetz und dem Privatschulgesetz, Land- und Forstwirtschaftliche Schulen die regelmäßige Nutzung von Sportstätten im Rahmen des Regelunterrichts und Einrichtungen zur Ausschuss außerschulischen Kinderbetreuung. Universitäten gemäß dem Universitätsgesetz 2002 und dem Privatuniversitätengesetz, Fachhochschulen gemäß dem Fachhochschulstudiengesetz und pädagogische Hochschulen gemäß dem Hochschulgesetz 2005, einschließlich der Bibliotheken dieser Einrichtungen. Tätigkeiten im Wirkungsbereich der Organe der Gesetzgebung und Vollziehung mit Ausnahme des Parteienverkehrs in Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten, sofern keine anderslautenden Regelungen im Bereich der Hausordnung bestehen. Beschränkungen gemäß § 2 Betretungsverboten sowie Bedingungen und Auflagen nach dieser Verordnung gelten nicht zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum oder zur Wahrnehmung der Aufsicht über minderjährige Kinder. Die Pflicht zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung gilt nicht für Personen bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr. Für Personen, denen dies aus gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet werden kann. Diesfalls darf auch eine nicht eng anliegende, aber den Mund- und Nasenbereich vollständig abdeckende mechanische Schutzvorrichtung getragen werden. Eine vollständige Abdeckung liegt vor, wenn die nicht eng anliegende Schutzvorrichtung bis zu den Ohren und deutlich unter das Kinn reicht. Sofern den Personen auch dies aus gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet werden kann, gilt die Pflicht zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung nicht. Während der Konsumation von Speisen und Getränken. Und für gehörlose und schwer hörbehinderte Personen sowie deren Kommunikationspartner während der Kommunikation. Die Pflicht zur Einhaltung des Mindestabstands nach dieser Verordnung gilt nicht, sofern zwischen den Personen geeignete Schutzvorrichtungen zur räumlichen Trennung vorhanden sind. Innerhalb des geschlossenen Klassen- oder Gruppenverbands von Einrichtungen gemäß Absatz 1 Ziffer 1 zwischen Menschen mit Behinderungen und deren Begleitpersonen die persönliche Assistenz- oder Betreuungsleistungen erbringen. Wenn dies die Vornahme religiöser Handlungen erfordert. In Luftfahrzeugen, die als Massenbeförderungsmittel gelten. Unter Wasser. Bei der Ausübung von Sport für erforderliche Sicherungs- und Hilfeleistungen. Zwischen Personen, die zeitweise gemeinsam in einem Haushalt leben und zur Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen. Die Pflicht zur Einhaltung des Abstandes gemäß § 5 Absatz 5 Ziffer 2 gilt nicht, wenn dies zur Ausübung der Verwaltungstätigkeit in Ausübung des Parteienverkehrs erforderlich ist. Paragraph 10 Absatz 3 gilt nicht für Bewohner, denen es aus gesundheitlichen oder behinderungsspezifischen Gründen, insbesondere wegen dementieller Beeinträchtigung, nicht zugemutet werden kann, die Vorgaben einzuhalten. Glaubhaftmachung! Das vorliegende Voraussetzungen gemäß § 2, § 4, Absatz 3 und § 16 ist auf Verlangen gegenüber Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes, Behörden und Verwaltungsgerichten bei Parteienverkehr und Amtshandlungen, sowie Inhabern einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsortes, sowie Betreibern eines Verkehrsmittels zur Wahrnehmung ihrer Pflicht gemäß § 8 Absatz 4 Covid-19-Maßnahmen Gesetz glaubhaft zu machen. Der Ausnahmegrund des Paragraphs §16 Absatz 3, wonach aus gesundheitlichen Gründen das Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung nicht zugemutet werden kann, ist durch eine von einem in Österreich zur selbstständigen Berufsausübung berechtigten Arzt ausgestellte Bestätigung nachzuweisen. Wurde das Vorliegen eines Ausnahmegrundes gemäß Absatz 1, Ziffer 3 glaubhaft gemacht, ist der Inhaber der Betriebsstätte oder des Arbeitsortes sowie der Betreiber eines Verkehrsmittels seiner Pflicht gemäß § 8 Absatz 4 des Covid-19-Maßnahmengesetzes nachgekommen. Grundsätze bei der Mitwirkung nach § 6 Covid-19-Maßnahmengesetz und § 28a Epidemiegesetz. Im Rahmen der Mitwirkung nach § 6 Covid-19-Maßnahmengesetz und § 28a Epidemiegesetz haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes von Maßnahmen gegen Personen, die gegen eine Verhaltens- oder Unterlassungspflicht nach dieser Verordnung verstoßen, abzusehen, wenn der gesetzmäßige Zustand durch gelindere Mittel hergestellt werden kann oder diese Maßnahmen nicht verhältnismäßig wären. Die Entscheidung, ob von einer Maßnahme gemäß dem ersten Satz abzusehen ist, ist auf Grundlage der epidemiologischen Gefahrensituation im Zusammenhang mit Covid-19 insbesondere anhand von den örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden zur Verfügung gestellten Informationen zu treffen. Arbeitnehmerinnen- und Bundesbedienstetenschutz. Durch diese Verordnungen werden das ArbeitnehmerInnen-Schutzgesetz und das Bundesbedienstetenschutzgesetz nicht berührt. In Kraft treten. Diese Verordnung tritt mit 7. Dezember 2020 in Kraft und mit Ablauf des 23. Dezember 2020 außer Kraft. § 2 tritt mit Ablauf des 16. Dezember 2020 außer Kraft. haben wir gelernt. Alles ist verboten, insbesondere dann, wenn es Spaß macht. Je weniger Spaß es macht, desto weniger ist es verboten. Alles ist verboten, außer das geht irgendwie nicht. Wenn es nicht geht, dann ist es ein bisschen weniger verboten. Wenn das auch nicht geht, ist es noch ein bisschen weniger verboten. Wenn irgendwas nicht verboten ist, dann wollen wir immer minimieren, minimieren, minimieren, minimieren. Das Infektionsrisiko natürlich, nicht uns selbst. Wir haben auch gelernt, dass die Vollziehung nur dann gesetzmäßig ist, wenn sie zumutbar und verhältnismäßig ist. Jede Verordnung, die das ausdrücklich festschreibt, ist grundsätzlich suspekt, denn es versteht sich von selbst. Es ergibt sich aus unserer Verfassung, es ergibt sich sogar aus dem Fassungsprinzip der Rechtsstaatlichkeit. Und dem, dass wir ein Grundrechtsstaat sind. Oder zumindest sein wollen. Natürlich jede gesetzliche Anordnung ist normativ. Hier geht es nicht darum, was ist, sondern darum, was sein soll. Und was soll sein? Ganz etwas anderes. Ganz etwas anderes. Ganz etwas anderes. Ganz etwas anderes. Ganz etwas anderes. Ganz etwas anderes. Aber nicht das. Das haben wir noch gelernt? Wir haben gelernt, dass der Verordnungsgeber, das ist hier der Gesundheitsminister der Republik, offensichtlich selbst nicht so überzeugt von der Anordnung dieser Maßnahmen ist, dass er deren Befolgung grundsätzlich unter Strafe stellen möchte. Gelindere Mittel sind anzuwenden. Oh, okay. Gelindere Mittel sind stets anzuwenden. Strafe ist stets Ultima Ratio in einem liberalen Rechtsstaat. Die Tatsache, dass auch diese Verordnung eine ausdrückliche Anordnung dazu enthält, Strafen und Zwangsmaßnahmen nur, nur, nur dann einzusetzen, wenn keine gelinderen Mittel ausreichen. Um, ja um was eigentlich? Ja, um die Zwecke dieser Verordnung durchzusetzen, sollte uns allen zu denken. Wir haben aber auch gelernt, das Denken vielleicht gar nicht unbedingt das ist, was man von uns möchte. Wir haben nämlich auch gelernt, dass man Dinge auch sehr ausführlich, sehr redundant, ja verwirrend formulieren kann. Vielleicht soll das nicht durchgedacht werden, vielleicht soll es auch nicht, wie es immer so schön heißt ausgearbeitet und umgesetzt werden. Vielleicht ist das alles nur eine Simulation. Die Simulation entschiedenen Handelns entschiedenen Handels der Staatsgewalt in Bezug auf eine reale Gefahr. Die sich bereits in erschreckendem Ausmaß verwirklicht hat.